In dieser Klausuraufgabe geht es um den Satz von Hess und seine Anwendung bei der Thermochemie. Ein Mol Ammoniak verbrennt in reinem Sauerstoff zu Stickstoff und Wasserdampf. Die Reaktion besitzt eine Standardreaktionsenthalpie von minus 317 kJ pro Mol. Brechen Sie aus diesen Angaben und den Tabellenwerten die molare Standardbildungsenthalpie von Ammoniak. Wir betrachten die stoichiometrische Gleichung. Es gilt, dass die Reaktionsenthalpie gleich die Differenz der Enthalpien der Produkte und der Reaktanten darstellt. Wir haben also 1,5 mal Enthalpie von Stickstoff plus 3,5 mal die Enthalpie von Wasser als Produktenthalpien, davon abgezogen Enthalpie von Ammoniak Plus 3 Viertel Enthalpie von Sauerstoff als Reaktantenenthalpie. Wir setzen die Enthalpien der Elemente zu Null, setzen die Reaktionsenthalpie ein und erhalten eine Gleichung, aus der wir die Bildungsenthalpie von Ammoniak ermitteln können. Es ergeben sich minus 45,7 Kilojoule pro Mol. Ammoniak ist offensichtlich eine exotherme Verbindung. Sie bildet sich exotherm aus den Elementen. Ammoniak verbrennt bei Anwesenheit an eines Kalysators in reinem Sauerstoff zu Stickstoffmonoxid und Wasserdamm. Berechnen Sie die molare Reaktionsenthalpie dieses Prozesses. Wir schreiben die Reaktionsgleichung auf. Die Reaktionsenthalpie ergibt sich als durchiometrische Summe der Bildungsenthalpien. Wir setzen die entsprechenden Bildungsenthalpien ein. Stickstoffmonoxid plus 3 halbe Wasser, setzen die Glutenpien der Reaktanten ein, minus Enthalpie Ammoniak plus 5 Viertel Enthalpie von Sauerstoff, setzen die Zahlenwerte ein für Sauerstoff wie gehabt die Enthalpie 0 und erhalten eine Reaktionsenthalpie von minus 226,63 Kilojoule pro Mol.